Das ist jetzt ein kleiner Excess Bügel, check hier am Gourmet Spar in der Markthalle, der Nusskörperstraße. Wir haben nämlich da Riesenstufen im Hintergrund und ähm, aber eine wunderfeine Rampe. Sehr, sehr gut. Ich war überrascht, freudig überrascht, wohlgemerkt. Gut gemacht, Spa. Danke sehr.